Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Lassen Sie mich, bevor wir in die amtlichen Mitteilungen einsteigen, eine kurze Bemerkung machen. Es sind gestern in Hanau zwei Kinder ermordet worden. Ich sage auch ganz deutlich, es passieren immer wieder ganz, ganz schlimme Dinge auf dieser Welt und auch in Hessen. Die Umstände sind noch gar nicht geklärt, was wie offensichtlich im familiären Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch, aber ich will doch, da es sich um zwei Kinder handelt. Und ich sage auch, die Stadt Hanau ist wieder davon betroffen und ihr gehört auch unsere Solidarität. Und deshalb würde ich Sie bitten, mit mir gemeinsam der beiden Kinder, die ermordet wurden, still zu gedenken. Ich danke Ihnen. So, meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet, die Beschlussfähigkeit ist festgestellt. Zur Tagesordnung noch eingegangen und verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen CDU BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN betreffend Agieren des Rhön-Vorstands, verantwortungslos usw. So Einigung zur Anschlussvereinbarung für das UKGM, Drucksache 20 8459. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird es Tagesordnungspunkt 74. Und wir könnten dies gemeinsam mit dem Top 70 dem Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE aufrufen. Einvernehmen. Dann ist noch eingegangen, dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Schutzsuchende in Hessen umfangreich unterstützen. Drucks. 208460. Dringlichkeit wird ebenfalls bejaht. Es gibt Tagesordnungspunkt 75. Wenn hier niemand widerspricht, können wir zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 66 mit der Aktuellen Stunde der CDU dies aufrufen und dann am Abend abstimmen. Einverstanden, René? Ja, gut. Dann haben wir den Antrag der Fraktion der FDP. Top 45 betreffend Lebensmittelüberwachung nach wie vor unzureichend. Drucksache 20 8398 soll auf Wunsch der antragstellenden Fraktion mit der aktuellen Stunde der Freien Demokraten Top 67 aufgerufen und am Abend abgestimmt werden. Auch keiner dagegen. Wir tagen heute voraussichtlich bis ca. 17.45 Uhr. Geben Sie sich mal alle Mühe. Eine ca. 60-minütige Mittagspause ist nach Top 34 dem Setzpunkt der AfD vorgesehen. Anschluss an die amtlichen Mitteilungen beginnen wir mit der aktuellen Stunde. Und am Ende der Plenarsitzung stimmen wir wie immer dann über alle Dinge ab. Es fehlen heute entschuldigt Abgeordneter Abg. Tobias Utter, Staatsminister Kai Klose, der Vizepräsident Dr. Hahn, die Staatsministerin Frau Prof. Sinemus bis 10 Uhr, die Staatsministerin Priska Hinz ab 12 Uhr und die Staatsministerin Angela Dorn ab 18 Uhr. Gibt es weitere Entschuldigungen aus dem aus Was sagst du? Gibt es weitere Entschuldigungen? Das ist nicht der Fall. Dann können wir das festhalten. Und kurz zum Fußball. Ich glaube, das wollen wir im Landtag ja auch noch einmal machen. Wir wollen unsere Eintracht ganz herzlich gratulieren zum Einzug in das Finale. Das ist eine ganz tolle Leistung. Das ist eine ganz tolle Leistung, und äh, wir wünschen der Eintracht natürlich viel Erfolg dann auch in dem Finale. Und da wir ja insbesondere ich äh, völlig neutral sind, äh, was den Fußball angeht, wollen wir doch erwähnen, dass unsere Bayern zum zehnten Mal deutscher Meister geworden sind. Holger Bellino, jetzt klatscht du wenigstens mal, dass wir wenigstens zwei klatschen wollen wir mit. Wegen die Offenbacher Kiges haben es wieder mal knapp nicht geschafft in diesem Jahr. Sie sind kurz, kurz vor dem vor der Meisterschaft dann ein bisschen gestrauchelt. Äh, Gibt einen neuen Anlauf im nächsten Jahr? Irgendwann wird das noch mal äh, klappen. Die Jüngeren unter uns werden das alles noch äh, miterleben. Äh, und äh, dann, haben wir, dann haben wir am Wochenende, dann haben wir am Wochenende noch die Darmstädte. 98, Die haben noch alle Chancen, wenn das ein bisschen gut läuft. Den wollen wir auch die Daumen drücken, denn wir sind ja auch für alle Teile Hessens, also auch für Südhessen, sind wir zuständig, nicht nur für die Bayern, sondern auch für die Südhessen. Also in dann auch alles Gute am Wochenende. So, und das mündet dann darin, dass irgendwann auch mal wieder die Landtagsmannschaft spielt äh, und, ja, und, äh, und dann ihre Zeit des Ungeschlagenseins verlängert, nicht beendet, sondern verlängert. Kollege Rudolf, hat schon darauf hingewiesen. Also das werden wir auch packen.